Bimmen und Fahren gleichzeitig ist sehr gefährlich, das dürft ihr nicht machen. Okay? <lacht> Auf nach Köln. Oh nicht gestärkt. <lacht> angekommen, Ach, das ist unsere Baustelle, da gibt einiges zu tun hier, so und morgen werden dann in den Räumlichkeiten ein Vortrag abgehalten, eine Präsentation besser gesagt. Ja, dann gucken wir noch mal, bis es dann weitergeht. Bis dann. Zum Schlüsselmacher. Ja, wir haben Auftrag gekriegt, zum Schlüsselmacher zu gehen. Der Plan ist hier. So, jetzt haben wir mitgekriegt, dass wir voll falsch gelaufen sind. Schon als wir aus der Tür raus sind. Volle Kanne, aber. Na gut. Das ist ja bloß eine kleine Stadt. Ja, da kann man sich ja überhaupt nicht verlaufen hier. Das war das erste Fahrrad, was der Marius aus Versehen mitgenommen hat hier. die stehen hier überall am Straßenrand, so an der Seite dran. Ja, nö, nee. gleich nächstes Block 300 Meter. So. Ich bin gespannt, wie er aussieht. von links, dann nächst rechts. Da muss der Schlüsselmacher auch wieder sehen. <lacht> Obst, ganz wichtig. Obst und Gemüse, ganz wichtig, da muss Schlüsselmacher <lacht> geben. Zum Aber wie weit ist denn er eigentlich noch? zum Schlüsselmacher. Mhm. Genau. So, zurück vom Schlüsselmacher. <lacht> Den Schlüssel haben wir nicht gekriegt. Naja, wer weiß. Die Schlüssel haben wir nicht gekriegt. Nee. Wir haben viele Sachen gesagt, Ja. Ja, Weisheiten. Ja, definitiv. Das sind alles versteckte Botschaften gewesen. Mal gucken, was wir damit machen. Aber jetzt sind wir bereit. Also, du musst aufpassen, und ich bin kein Deutscher. Ja, ich weiß, dass er oben sind. Südsbrüger Straße. Südsbrüger Straße? Hm. Wir müssen Süds äh? Wo sind wir denn jetzt? Ich guck mal auf meinen Zettel. Der Modellladen. Ach ja, hier yes. ist. Und hier ist der Mond aufgegangen. <lacht> <lacht> So, drei Stunden sind wir jetzt hier in dem Quartal <lacht> herumspaziert. Und Dixie scheiß ist so ein Lebensretter. Jawohl, ja. und am Dixie scheißhaus haben wir uns immer orientiert hier vorne. Genau. Das, ist das einzige <lacht> Ding, was man sich und merken kann. Orientiert, kann, kann man es jetzt sagen, dreimal davon rausgekommen, ja. <lacht> wir haben gemerkt, ja, dass ja. wir noch so viel weitergekommen sind. Ja, jetzt wissen wir es, ne? Ja, klar. Sehr schön. Klar. Jetzt sind wir richtig Kölner, jetzt kennen wir uns aus hier. <lacht> Gut. Gestern der Tag war zu lustig. So, mal gucken, ob der Abschleppdienst das Auto noch hat irgendwo hier. So, der Montag lief frei. Der Dienstag das ist komisch hier in Köln, auf alle Fälle. Ja, zumindest haben wir durch unser Navi so halb Köln jetzt kennengelernt. steht wieder nicht da Aufnahme steht, weil ich habe es schon oft gehabt, mhm. da habe ich auch versehen so zweimal drauf gedrückt dann jetzt no. kurz Aufnahme und dann nicht. Mhm. Ja, genau. So, fein, heute ist unser freier Tag und heute gucken wir uns Köln mal bei Tag an. Ja. Das, kann gehen. das kann doch schief gehen. So, also dann schön wir müssen jetzt das erste Mal wir eingestiegen und sind ganze zwei Stationen gekommen. <lacht> so, jetzt muss man mal gucken, wo es hier Richtung Stadt geht. So, ist ganz schön los hier. Zumindest also, einen Dom haben wir schon mal gefunden. Da kann man dann mal vorbeigucken. Thai-Massage, direkt neben dem Dom. Thai-Massage. Versuch. So. <lacht> <lacht> Gebaut haben sie ganz ordentlich dran. Jetzt könnten langsam mal die Maler kommen, oder? Das ist ganz dreckig. Ganz schönes Schiff. Ist das getroffen worden von ein paar Bomben? das bestimmt eine Gitarre Aber es sieht so aus. Ja, das Dach haben sie neu gemacht, ne, irgendwie. Hier oben. Ja. Das ist komplett neu. Ganz schön aber Ein bisschen. Krass. Ist aus wie Elgin-Architektur, Da Schau her. Bedini-Motor haben sie alle mit drauf. Hier Was? Hier unten Bedini-Motor. Ja. <lacht> das ist ein Kreuz. Und das sieben Eckige Stadt. Die Familie. Na ja. Geht los mit dem Satrum ja. rechts unten. Cool. Oben ist wie das Kreuz, ne? das Oder das Adler? Der Adler ganz ganz oben, das oberste Fenster. Schönes <lacht> Ding. Ist. Ritter ohne Kopf. Aha. Ja. Da ist der Kopf. Der zeigt uns den Finger, oder? Ja. Ja. <lacht> ja. ja, ne? Volle Kanne. Aber oben zeige ich mir Was haben wir hier oben? Pro hominibus. Kunsti tutus, Aha. hm Puh. Puh. Ich das <lacht> <lacht> Die knacken. Da haben sich alle nicht dringend <lacht> <lacht> Warte mal. Wie? Was? Hier, da in der Mitte, der Jesus? Ja. Da oben drüber? Das letzte Abend halt. Da zeigt der Stinkefinger, oben. Hier? <lacht> ja. Ist das der Stinkefinger? Nee. Nee, ist oder? einer da oben, die Zeigefinger. Oder ist das der Stinkefinger? Hier, das. Eins, zwei. Das ist der Sch <lacht> die finger Ja, <lacht> krass, wie Schön. Hier scheint es auch normale Leute zu geben. So, erstmal einen Kölsch trinken. Ah, das funktioniert besser. Sehr gut. ausgekundschaftet. Kann man empfehlen. ne? Von ja. den Preise her auch ganz moderat, direkt neben dem Dom. Mhm. Die haben oh, Frühschnaps gibt es oh. auch. Na gut, dann auch erste spätere Stunde. So, jetzt auf und zu das ist hier in der Nähe vom Zoo. Wir sind nicht drin, sondern außerhalb. <lacht> War dann doch etwas habe ich gewesen für einen Tag. Aber das hier finde ich mal interessant, das Graffiti. Das ist es mal wert, verbreitet zu werden. Was steht hier? SOS. Alles klar. Aufnahme. Und wieder versucht Köln bei Nacht <lacht> ja. glauben, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Stiefeln wir los Richtung um die Straßenbahn. Diesmal haben wir wieder einen Plan. Ja. Mal gucken, ob das diesmal stimmt. Glaub ich nicht. Okay, bis später. <lacht> ich die krass scheiße krassen ein scheiß gangster Ja, ein Apfelgangster ins Ghetto <lacht> So, kleiner Tipp für Leute die das erste Mal in Köln mitten in der Nacht U-Bahn fahren Hier war ich noch nie, also hier war ich noch nie So nah war ich dem Teil noch nie gewesen, ja mhm, richtig ich bin zurück. Wir gucken erst mal nach dem Plan Ich weiß letzte das ist Straßenbahn Wollten wir nur mal kurz aussteigen wo wir sind und sind dann mal reingekommen wir stehen wir irgendwo in Köln keine Kohle mehr einstecken und ich glaube unser Ticket ist so abgelaufen, ja, Heute ist ja. ah, Das sind Tests, ey. ich kann euch sagen. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> <lacht> Jahrelange. In Treuen passiert nichts mit den Schuhen. Hier Köln hat sie dann geäxt. Kurz vorm Ziel <lacht> haben die Schuhen Geist aufgegeben. Und Wadenkrämpfe haben wir. Also, nachts in Köln bis maximal um eins ne? ja. fahren die Bahnen. Ja. Haben wir mitgekriegt. Ich bin fertig. So. Heute verlassen wir Köln. Noch haben wir es gepackt. Ja. Und es schneit. Schönes Wetter haben wir. Genau. Und jeden Tag eine Viertelstunde Auto warm laufen lassen, damit die Batterie wieder ein bisschen. Saft bekommt, jedes Mal, nee, jetzt muss wir uns sogar Fremdstaat ja. geben lassen, weil wir, ja, weil wir wieder im Lidl waren, ja, weil wir im Lidl gewesen sind, aber haben diesmal nichts gekauft, das ist das komische, ich glaube nur die Präsenz im Lidl reicht aus, damit hier was Blödes passiert im Leben, <lacht> <lacht> ja. so und als grünen Abschluss sind wir auch nochmal in der Flugswerkstatt zu Besuch, Oh, und da ist das große Mega-Converter-Teil Mega-Converter, Mini-Mega-Converter Offizielle Bezeichnung Vision Blue Mini-Mega-Converter Mit einer Ebene rechts, einer Ebene links Die Rotoren sind gegenläufig Ein paar Magneten dran Und das, was hier in der Mitte jetzt so schön blinkt ist praktisch jetzt hier in der Mitte von den zwei Platten die Generatorspule ja und mit den LEDs hier, hat der Meister der Flugswerkstatt mir gerade eben erklärt, kann man dann wunderbar erkennen ob man die richtige Drehzahl hat Weil es gibt dann einige Drehzahlen, da leuchten die dann fast durchgängig jawohl und ich denke mal so was ähnliches wird auch im Kit damals drin gewesen sein, oder? nur halt mit roten LEDs, damals gab es noch keine blauen LEDs ja, jetzt können wir praktisch Kit 2.0 mit blauen LEDs basteln. Aber trotzdem. Schön. Ein sehr geiles, professionelles Teil. Da kannst du tagelang testen. Ne? Okay, bis später, Leute. Ja, und das ist es fast die Einstellung. Alle drei blauen leds es ja, kommt noch wieder ein bisschen aus der drehzahl raus aber kurz hat man es so gehabt dass alle zur selben zeit durchgängig geleuchtet haben ja, und jede led ist hier praktisch eine halbwelle das sind praktisch äh, drei phasen in der mitte drauf und jeweils eine led symbolisiert dann eine halbwelle und wenn alle zur gleichen zeit leuchten ja da ist der richtige punkt dann gefunden PNPN Ansteuerung aber hier unten sind dann die originalen Langzeittest Videos verlinkt, da könnt ihr dann mal gucken und das Teil hier gibt es auch noch zu sehen dann auf dem Flugswerkstattkanal Wimhorst Maschine ist Originalbezeichnung. Bezeichnung ne? Jawohl ja, Hochspannung erzeugen mit kleinen Aluplättchen und mit Bedini angetrieben äh, Bedini ähnliche Ansteuerung, so richtig mein Bedini ist jetzt gar nichts mehr, aber hat immer noch ein bisschen was damit zu tun. Ach, hier geht's vorwärts. Ich freue mich. Jawohl, Markus macht mal eine ruhige 15. Das war eine ziemlich anstrengende Woche. Ne? Ja. <lacht> aber hier ist das nächste Teil. Der induktive Flugstisch. Ist das die offizielle Bezeichnung? Mal gucken. So richtig sicher sind wir da uns noch nicht. Nur die Fluxoren. Jawohl, kann man hier mit, wenn man nur mit der Hand drauf geht, die Lampen anleuchten lassen. Ja, die kann ich sogar ausmachen. Oh, heute klappt's. Gestern hat es nicht so gut geklappt. <lacht> oh. Eine normale Plasmakugel unten drunter. Und led streifen rundherum und schon kann man da richtig lustige sachen mitmachen ach die ganzen leds sind jetzt alle nur an einem kondensator angeschlossen alles klar okay das ist drahtlose energieübertragung mit steuerung Da kann man geile Möbel draus basteln, du. Na, Möbelmesser war ja erst in Köln gewesen. Mal gucken, was die nächstes Jahr dann für Möbel haben. Mit integrierten Batterien und All wenn man in die Nähe kommt, geht das Licht an.